Einen wunderschönen guten Morgen. Wir freuen uns heute sehr, hier sein zu dürfen und im Rahmen des E-Learning-Netzwerktages unser studentisches Projekt Lernbar für den Fachbereich der Pädiatrie, also der Kinderheilkunde, vorzustellen. Wir sind natürlich auch gespannt auf andere tolle Projekte und hoffen natürlich durch, Gedanken, ähm, durch Regen Gedankenaustausch, neue Inspirationen, aber auch Ideen für unser Projekt gewinnen zu können. Ich bin Sophie Duong, das ist Jan Lüge. Wir beide stehen kurz vor Abschluss des Medizinstudiums und haben uns dazu entschlossen, etwas zurückzugeben. An die Fakultät, aber auch an die Mitstudierenden. Und zwar möchten wir einen Beitrag zur Verbesserung, aber auch zur Optimierung der studentischen Lehre leisten, indem wir auf die Ressourcen des Studiums Digitale zurückgreifen und Effizienz in der Lehre schaffen durch digitales Lernen. Wieso genau die Kinderheilkunde? Die Pädiatrie ist ein einzigartiges Fach, Sie beschäftigt sich nämlich mit der Phase des heranwachsenden Menschen, in denen tiefgreifende sowie lebensbestimmende Entwicklungen stattfinden. Sie ist umfangreich, denn sie ist nicht nur verantwortlich für Säuglinge und Neugeborene, sondern auch für Kleinkinder und Jugendliche. Und sie ist unbekannt, weil viele Studenten noch nicht so wirklich mit den spezifischen Erkrankungsbildern der Kinderheilkunde konfrontiert worden sind. Unser theoretisches Wissen wird in der Semesterabschlussklausur überprüft. Hier werden in der Regel acht bis zehn Fächer abgefragt. Für jedes Fach gibt es zehn bis dreißig Fragen und für die Beantwortung einer Frage im Schnitt 90 Sekunden. Das heißt, wir haben im Endeffekt eine Prüfung mit vielen Fächern, aber wenig Zeit, um sich darauf vorzubereiten. Die praktischen Kenntnisse werden dann im sogenannten Blockpraktikum erworben. Hier erarbeiten wir in Zusammenarbeit mit den Ärzten die häufigsten Erkrankungsbilder in der Pädiatrie, und lernen auch relevante Untersuchungstechniken. Und in der zweiten Woche wenden wir das Ganze dann auch praktisch auf Station an, natürlich unter Begleitung der Ärzteschaft. Und äh, äh, bekommen dadurch auch einen kleinen Einblick in den Klinikalltag eines Pädiaters. Ja, und ich darf übernehmen. Hallo. Ähm, jetzt geht es gar nicht weiter. Ein weiterer Bestandteil der Pädiatrie ist die praktische Prüfung, das sogenannte OSCI. Das sind Stationen, Sie, das sind immer verschiedene Stationen, die Sie bewältigen müssen. In der Pädiatrie sind das zehn Stationen. Und Sie haben pro Station eine Minute Zeit, eine Aufgabe vorzubereiten, die Ihnen vorher nicht bekannt ist. Und dann fünf Minuten Zeit, diese Aufgabe durchzuführen. Sei es jetzt eine Anamnese, eine Untersuchung, ein Aufklärungsgespräch oder ähnliches. Ähm, warum machen wir überhaupt oder warum wollen wir jetzt überhaupt ein Projekt machen? Das Problem sehen Sie ein bisschen exemplarisch dargestellt. Das Wissen und die Ressourcen sind ganz breit verteilt, man muss sich das überall zusammensuchen, das ist teilweise sind das Gedächtnisprotokolle, die sind Jahre alt. Man weiß nicht, das ist unvollständig, das ist nicht richtig und man verbringt viel, viel Zeit, eben erstmal mit der Recherche, dass man sein Material, wo man lernen kann, findet. Unser Ansatz ist deswegen lernbar, wie wir es in dem Projekt vorher schon gehört haben. Da wollen wir gerne alle Inhalte, die es gibt, sammeln, aufbereiten, korrigieren, wenn was nicht richtig ist und das natürlich mit der Lernbar ist, das möglich in einer entsprechend ästhetischen Form auch darstellen. Ähm, wie funktioniert das ganze Projekt? Das natürlich stehen wir beide jetzt hier erstmal und stellen das dar, aber das ist eben auch viel mehr. Ähm, das ist einmal Studium Digitale mit dem Know-how und der Expertise, das ist die Uni Frankfurt überhaupt, weil sie gesagt haben, wir fördern das Projekt jetzt mit ein bisschen Geld. Das ist der Fachbereich Medizin vor allem und aber auch da die Kinderheilkunde mit Ansprechpartnern, Dr. Wittekind sitzt da, dann ist noch Herr Klarmann dort und deren Lernressource, OLAT und das ist der E-Learning-Koordinator am Fachbereich, Herr Fendel und auch noch studentische defi server das gibt es auch studentische Projekte schon und da wollen wir Kooperationen machen. Ja, jetzt sehen Sie es schon, wir bedanken uns für das Interesse, die Aufmerksamkeit, Sie finden uns an Platz 5, glaube ich, gleich und wir hoffen auf viele anregende Gespräche, Interaktionen und äh, auch Diskussionen. Vielen Dank.